Der Weg zur Vergeistigung und himmlischen Freiheit Aus der göttlichen Quelle für die Wanderer ins himmlische Licht leben Der Glaube an Gott macht einen Menschen stark, diese unbarmherzige und ungerechte Welt zu ertragen. Doch er hat durch seinen festen Gottesglauben noch lange nicht die Gewissheit, dass er sich auf dem Rückweg ins Himmelreich befindet. Die Gewissheit kann nur ein Mensch von innen verspüren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 Nur wenn ihr freie Wesenszüge und eine freie Lebensweise aufweist, könnt ihr vom Himmelreich angezogen werden. Auszug aus der Gottesbotschaft, Entstehung der Religionen und Glaubensgemeinschaften und der daraus entstandene fanatische Gottesglaube, mit endlosen Leid für Menschen und jenseitige Seelen, vom Oktober 2006